Next man, huge pet huge scarecrow cat für Conny. Als ob? Oh mein Gott. 7 Billion? Ist das dein Ernst? Hey Leute, ich bin's Conny und heute wollte ich mir eigentlich nur das neue Pets zum Lotter X Update anschauen und da es mal wieder viel zu wenig Content gab, habe ich Pets an meine Zuschauer verschenkt. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Aber schaut es euch selbst an. Und um uns das Update anzuschauen, müssen wir natürlich aus Pets zum Lotter rausgehen, einmal die Seite aktualisieren, dann sehen wir jetzt, hier steht immer noch Anime. Schon wieder das Anime-Update. Cool, oder? Zu den privaten Servern und heute gehen wir mal auf TG1. Mein Lieblingsprivatserver. So, jetzt Jetzt gehen wir rein. Boonie ist hier drin. Okay, aber neues Update. Es gibt Shiny Pets. Shiny Relic, was auch immer Shiny Relic ist. Shiny Hunter Game Pass. Signed Pets. Da müssen wir gucken, was Signed Pets sind. Crown Pets. Das sind, die Crown Pets sind dann die Pets für Leute, die Robux gespendet haben. Holiday DLC Pets. Ja, DLC ist schöner Name. Ähm, Hardcore wurde jetzt ausbalanciert. Trade Search Bar gibt es. Und Server Boost Refunds. Okay. Gehen wir mal rein. Und gucken uns erstmal an, was wir hier im Exclusive-Shop haben. Hier gibt es immer noch das exklusive Anime-Gift. Und hier gibt es jetzt den Shiny-Hunter-Game-Pass. Der kostet tatsächlich nur 1300 Robux. Ich habe sogar schon mit 2000 Robux gerechnet. Aber ja gut... Das wäre es dann auch, was wir hier im Shop haben. Um ein Shiny-Pad zu bekommen, müsst ihr einfach nur irgendein x-beliebiges Eck öffnen und dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Pad, das ihr zieht, ein Shiny-Pad ist. Die waren jetzt normal, die waren auch wieder normal und ohne den shiny hunter Game Pass können wir davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny-Pad sehr gering ist. Was mich interessiert ist, ob man, wenn man Shiny-Pads in die Goldmaschine packt, ob dann goldene Shiny rauskommt oder nicht. Aber auch wissen, was sind signed Pets? Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was signed Pets sein sollen. Hier steht tradable. Ach, jetzt steht hier, ob Sachen tradable sind, als auch welche gibt, die nicht tradable sind, oder wie? Interessant. In Hardcore ist das Relic. Ach, das ist damit gemeint. Okay, dann gucken wir jetzt in die Hardcore-Welt. Und dafür müssen wir einmal rüber zum Void. So, kicken wir rein. Hardcore-Mode unlocked. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Gehen wir einmal in den Hardcore-Mode rein. Ich hänge im Hardcore-Mode fest, wenn nicht... Okay, wir sind angekommen im Hardcore-Modus. Und im Hardcore-Modus bin ich zufälligerweise gerade auch hier in der wunderbaren Fantasy-Welt. Hier gab es ja mal diese Tür, wo man durchgehen konnte. Da war nichts. Und hier soll jetzt anscheinend was sein. Do you want to enter? Okay, ich gehe da jetzt rein. Und die Höhle ist gefüllt. Und es kann, gibt auch einen Ausgang endlich. Okay. Shiny Relic. Okay, hier ist jetzt ein kaputtes Schild. Da steht auch nichts drauf. Und das hier ist ein Shiny Relic. Okay. Are you willing to sacrifice 250 Millionen Diamonds to the Shiny Relic? Okay. 250 Millionen Diamonds kriegt der Shiny Relic. Und was habe ich jetzt dafür? Offering accepted, the shiny pet chances have been increased. Okay, ich habe jetzt eine höhere Chance auf shiny pets, verstanden. Und das scheinbar permanent, weil hier unten steht jetzt auch nichts von einem Boost, der für bestimmte Zeit hier ist. Alles klar, wenn ihr eure shiny pet Chancen erhöhen wollt ohne Game Pass, 250 Millionen Gems hier im Hardcore Modus in der Fantasy World spenden. Alles klar. Aber mehr will ich gar nicht in der Fantasy Welt verbringen, die Fan äh, Hardcore Welt verbringen, die Hardcore Welt mag ich nämlich nicht. Gehen wir wieder raus. Jetzt wissen wir aber, was es mit dem Shiny Relic auf sich hat. Und was es dort gibt in der Hardcore-Welt. Aber ich finde es schade, es sind keine Lucky-Blöcke mehr da. Wenn ich jetzt zum Cat Kingdom gehe. Es fallen keine Lucky-Blöcke mehr runter. Keine Lucky-Blöcke mehr. Oh. Naja, keine Lucky-Blöcke mehr. Aber es gibt ja immer noch hier dieses Secret-Area mehr oder weniger. In der wir eine schöne Ex haben. Und wenn ich jetzt was hole... Ich hoffe jetzt einfach mal auf ein Shiny Mythical Helikopter Cat. Komm schon. Ah, ich weiß es nicht. Naja, egal. Wir gehen jetzt nochmal zum Spawn. Weil es gibt ja jetzt diese Festive DLC Pets. Aber wo man diese Festive DLC Pets bekommen soll, habe ich keine Ahnung. Habt ihr eine Ahnung, wo man die bekommen soll? Also es gibt auf jeden Fall hier jetzt nicht wieder diese DLC Area, wie man so normalerweise kennt. Ich wüsste auch nicht, ob es jetzt irgendwo ein neues Eck gibt für diese Pets. Huge Crown Pegasus, Huge Crown Corgi, Huge Crown Cat und Huge Scarecrow Cat, Leute. <lacht> die, das hier nicht. Aber die drei Pets, die kriegen Leute, die mehrere Millionen Robux in dem Spiel ausgegeben haben. Ich habe schon gesehen, als Leute, als es angekündigt wurde, die Leute, die am meisten Robux in dem Spiel ausgegeben haben, kriegen diese Huge Pets. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ihr dazugehört. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Abermillionen Robux von manchen Spielern schon ausgegeben wurden? So viel werdet ihr niemals ausgeben können. Das ist ein Vermögen, ein Echtgeldvermögen, das Leute ausgegeben haben. Also ich würde niemals versuchen, jetzt Robux extra auszugeben, nur um diese Huge Pets zu bekommen. Aber ich habe schon gehört, dass manche Leute das vorhaben und das halte ich für sehr, sehr dumm. Ich hatte noch nie einen Huge. Ja. Preston will auch nicht, dass jeder einen Huge bekommt. Aber dafür fügt er trotzdem immer noch ziemlich viele YouTubes hinzu. Naja, ich weiß aber immer noch nicht, wo jetzt diese äh, Festive DLC-Pads zu finden sein sollen. DLC-Pads sind, ich habe aber keine Ahnung. Wie kommen wir jetzt zum Weihnachtsevent? Oder meint ihr, das kommt noch? Wie kriegt man diese Shiny-Pads? Einfach indem man X öffnet. Das ist wie bei Pokémon: Es gibt eine gewisse Chance und die Chance ist sehr gering, um Pads in Shiny zu bekommen. Und wahrscheinlich kriegt man jetzt durch dieses Relic eine höhere Chance, die aber immer noch niedrig ist, wenn man halt nicht diesen shiny pad Pass hat. Aber ich werde jetzt einfach mal gucken, wer mir Bankeinladung geschickt hat schickt hat und dann ein paar Pets reinlegen in die Banken. Wie gesagt, wenn ihr mal Bankeinladung schickt, dann lockt eure Pets so wie die Pets hier, die ich nicht haben darf. Wenn ich die Pets nicht haben darf, dann lockt sie. Alle Pets, die nicht gelockt sind, werde ich einfach mal als Geschenk an mich. So, hier du kannst auf jeden Fall eins davon haben. Pixelwolf habe ich ja ich, hier ein Lucky. Ich habe nicht so viele gezogen, also Ja, fünf Sekunden warten. Okay, du kriegst zwei Luckys. So, bitteschön... Für die Pets, dann gehen wir in die nächste Bank rein. Und da packen wir dann auch wieder was rein. Also ein Dark-Matter-Pet, ein Pixel-Wolf, eine Rich-Cat und ein Lucky. So, in die Bank packen wir dann auch noch ein cyber Bunny. Slime, Mechanical Spider meinetwegen. Rich Cat, Lucky und einen goldenen Lucky rein. Conny, hab dich in meine Bank eingeladen. Such nach Lucky und nehme dir die zum Verschenken raus. Oh, vielen Dank. Dann äh, mache ich das. Dann habe ich ein paar mehr Luckys zum Verschenken. Ähm, bin ich gerade blind? Ja. Oh, sogar goldene Luckys dabei. Oh mein Gott, so viele. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich natürlich viel mehr zum Verschenken jetzt. Das ist echt nett. Warte mal, wie viele sind denn das? Wenn das jetzt über 50 sind, dann muss ich sogar zweimal rausnehmen. Aber ich fühle mich irgendwo blöd, wenn ich da jetzt so viele Luckys rausnehme, während ich gerade Luckys verschenken möchte und ich dann gleich wieder einen Lucky zurücklege. <lacht> so, 50 Luckys tatsächlich, okay. Und dann halt noch die goldenen Luckys. Krass, dankeschön. So, withdraw. Und natürlich packe ich dir dann auch nochmal einen goldenen Lucky rein. Und weil du so nett warst, packe ich dir drei Luckys rein. <lacht> So, ähm, um, und dann gehen wir mal die anderen Bankeinladungen durch So, dann kann ich ja jetzt wirklich mehrere Luckys immer in die Banken reinpacken Und solange ich sie noch habe, hier die Pets von da unten auch Bitte sehr So, verlassen Und die nächste Bank ist dran Arthur bekommt jetzt auch noch ein paar Luckys Ah, guck mal, das ist, die hoverboard Cat ist nicht gelockt Das ist jetzt meine Das sind alles meine, oh mein Gott, so viele Dark Matter Alle für mich B -b -b -b. Drei Luckys finde ich passt Ja, ich weiß ja nicht, wie viele Bankeinladungen ich jetzt noch bekomme Dementsprechend verschenke ich immer drei dann sollte das ungefähr passen. So, dir packen wir drei Luckys rein. Und dann noch ein paar von denen hier unten. So, bitte sehr. Und dann noch, bester Gamer. Bekommt von mir dann natürlich auch nochmal drei Luckys. Und ein Pixel Demon. Und eine Rich Cat. So, Bank verlassen. Und die nächste Bank. Oh, so viele Pets schon wieder für mich. Die sind nicht gelockt. Aber ich meine das ernst. Ich, ich klinge jetzt so scherzend. Aber wenn da dann äh, mein Huge Pet nicht gelockt drin ist, dann würde ich mir das rausnehmen. Dann werde ich das als Geschenk. Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Victor hat's vorhin angesprochen. Okay, vielen Dank für die 187 Gems. Victor hat gesagt, wenn ihr 187 Gems reinpackt, dann sind die natürlich für uns. Dankeschön für 187 Gems. Das ist dann ein guter Trade. Drei Luckys, zwei goldene Pixelwölfe für 187 Gems. Die Bank verlassen. Und dann Call Color of Colors. Latest Version hat es jetzt auch reingeschrieben. Ja, ich habe es gerade noch so gesehen. Okay, dann so bap, bap, bap. Bapp, bapp, bitte sehr und viel Spaß mit den Luckys. Und dann verlassen wir die Bank wieder und gehen in die nächste Bank rein. So, drei Luckys. Und hier unten habe ich noch den. Das war's mit den Pets, die ich hier unten habe. Da muss ich beim nächsten Mal wohl ein bisschen höher scrollen. 1, 2, 3, 4. Louis ist jetzt dran. Kommt dann von mir auch noch ein paar Luckys. bap Und dann zwei goldene Helikopter-Cats. So, verlassen. Nächste Bank. So. Hier sind die Pets drin gelockt. Das, den dürfte ich mir jetzt nehmen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das jetzt ein Versehen war, dass der nicht gelockt ist. Deswegen. Und ich bin ja gerade sowieso dabei, Luckys zu verschenken. So. Verlassen wir die Bank. Und nächste Bank. Die dürfte ich mir auch alle nehmen. Ich könnte mir so viele Rich Cats nehmen. Und Dark Matter pixelwölfe Warum hat man so viele Dark Matter Pets? Ich muss euch gleich nochmal die Bank von Crafter zeigen. Wo die Pets von Victor von früher so alle drin sind. Das ist echt zu krass. Hier einfach Crafters Bank. Wo wir, wo Victor früher Dark Matter Pets noch und nöcher gefarmt hat. Wartet, gleich fängt an hier. Dark Matter Pets. Und. Hä, wo sind die Dark Matter Pets hin? Ähm, kommt gleich. Ah, hier. Hier fangen die Dark Matter Pets an. Stimmt, ich habe schon richtig viele rausgenommen und an euch verschenkt. Ich withdraw jetzt nochmal welche. Ihr bekommt von mir alle Cyber Bunnies. Ob ihr sie wollt oder nicht, wir müssen sie loswerden. Also bekommt ihr noch ein paar Dark Matter Cyber Bunnies. Die Bank von Crafter muss leer werden, Leute. Danke, dass du meine Pets nicht genommen hast. Ja, aber lockt eure Pets beim nächsten Mal, um wirklich sicher zu gehen. Weil ich werte das wirklich als Einladung, dass ich mir sie nehmen darf, Wenn wenn ihr sie nicht lockt und mich trotzdem einladet. Ich wollte gerade sagen, in meiner Bank sind die Pets auch gelockt, aber ich habe keine Pets in meiner Bank. Aber trotzdem, wenn ich sie reinlegen würde, würde ich sie locken. Okay. Dann gehen wir mal bei Adopt Me in die Bank rein und depositen drei Luckys und noch drei Cyber Bunnies. So. Ich versuche jetzt, random Dark Matter Pets für eine Million Gems in Trading Plaza zu verkaufen. Ja, kann man immer mal versuchen. Oh! 1,8,7, ich hab's gesehen. Dankeschön für 1,8,7 Gems. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo so 1,8,7 Billion Gems drin sind. Und ich mir so denke, oh, 1,8,7 Billion, dankeschön. Aber wenn es mit 1,8,7 anfängt, ist es für mich. 1,8,7! Meins, 1,8,7, dankeschön. Ich werde reich, Leute. 1,8,7 Gems schon wieder bekommen. So, Deposit. Bapp, Und bapp, Vielen lieben Dank für die... A Wait until your transaction is completed. Okay, darf ich jetzt? Dankeschön. Nächste Bank. Ganz viele gelockte Pets. Und das Pad hier ist jetzt nicht gelockt. Die Frage ist jetzt, darf ich mir das Pad rausnehmen oder nicht? Weil ich habe es gerade eben angesprochen. Alle Pets sind gelockt, aber ein Dark Matter Pad ist nicht gelockt. Und das Pad würde ich jetzt eigentlich weiter verschenken. Also, ähm, Jusk2020, falls du gerade im Chat bist, dann schreib mal rein, ob ich mir die rausnehmen darf und an jemand anderen verschenken darf oder nicht. Das Pad ist weg. Ähm, ich glaube, ich habe es verstanden. Das Pad darf ich nicht rausnehmen. Gut, dann gehen wir auf Deposit, packen wieder drei Luckys rein. Drei Cyber Bunnies rein und depositen. So, Bank verlassen. Und dann kommen wir rein in die Bank von Cookie. Deposit. Und dann verlassen wir die Bank. Und auf in die Bank von Snickers. So, die dürfte ich mir jetzt wieder alle rausnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich es darf. Schreib mir mal rein, ob ich mir, ähm, zum Beispiel die Rich Cats würde ich gerne verschenken an andere Zuschauer. Wenn ich mir die rausnehmen darf. Wenn nicht, dann schreib's auch mal in den Chat, falls ich die mir nicht rausnehmen darf, Snickers. Ähm, b -b -b -b. Und bitte sehr. Packen wir rein. Und ich warte noch einen Augenblick, bevor ich dann die, gleich die Bank verlasse. Ja, kannst du. Okay, vielen Dank. Withdraw. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Eigentlich habe ich es ja jetzt schon oft genug gesagt, dass ich die Pets aus der Bank rausnehme, wenn ihr sie nicht lockt. Oh, sogar 1870 Gems. Dankeschön, darauf habe ich nicht geachtet. Dankeschön. Dankeschön. Nickersrock, vielen lieben Dank. Aber ich bin trotzdem immer noch vorsichtig, weil ich immer das Gefühl habe, dass wenn so eine Bank komplett keine gelockten Pets hat, dass die Leute das einfach nicht mitbekommen haben. So, Arthur. Hier ist einfach ein Update Hype Gift drin. Ich weiß, die Hype Gifts kann man nicht locken, aber warum solltest du das in deine Bank reinpacken, Arthur? Und jetzt sind hier auch hoverboard Cats und eine Party -Cat. Darf ich mir die rausnehmen, Arthur? Wobei, warte, Arthur, ich war doch vorhin schon in deiner Bank drin und habe dir was reingepackt. Guck mal, die drei sind von mir oder nicht? Das wird wieder eine Einladung geschickt. Arthur, schreib mal in den Chat, ob ich mir die ra rausnehmen darf. Das Hype Gift oder die Party Cat oder irgendwas anderes hiervon. Wenn nicht, dann schreib rein. Ja, Arthur war schon. Ich glaube auch, dass Arthur schon war. Ein Update Hype Gift. Oh, das ist wirklich für mich. Danke. Oh mein Gott, danke schön. Und die Party auch? Oder die Party nicht? Einfach mal auf Withdraw. Du schreibst ja auch vielen lieben Dank für die Partycat und das Update-Hype-Gift. Dankeschön. Hey Conny, ich habe etwas für dich in meiner Bank. Jo, nice. Pack's einfach rein, ohne es zu locken. Und ja gut, wenn du mir das gibst, dann, dann kann ich dir auch ähm, nochmal.. Äh, noch Luckys geben. Oh, die Luckys werden knapp. Dann gebe ich dir nur noch einen Lucky, weil du hast vorhin schon was bekommen. Und noch ein Bunny. bitte sehr. So, nächste Bank. Und jetzt wird es wirklich knapp. Das sieht sehr danach aus, als hätte ich hier schon was reingelegt. Und der Name kommt mir auch bekannt vor. Okay, die skippe ich einfach mal. In der Bank war ich aber, glaube ich, noch nicht drin. Ja, an die Bank hätte ich mich erinnert. Hier sind huge tell Rocks drin. Die sehen so komisch aus, wenn die gelockt sind. Und da depositen wir dann auch einen Cyber Bunny. Bitte sehr. Und weiter geht's zur nächsten Bank. Conny, wie viel noch, bis die Luckys aus sind? Also nicht mehr so viele. Wir sind jetzt auch Luckys drin, als ob das, das ist eine Einladung, dass ich sie rausnehmen darf. Okay, ich nehme sie aber nicht raus, weil ich einfach davon ausgehe, dass du das nicht wusstest. Ja, wie kriegt man ein Hoverboard? Muss man kaufen oder ganz viele andere Wege? Und 187.000 Gems. Warte mal, das sind Pets für mich. Aber alles rein, was ich kann. Ist das deine Bank, Akku? Ah, es cool. ah, ist immer so schlimm, wenn ihr im YouTube-Chat nicht denselben Namen habt wie in Roblox. Aber danke für die 187.000 Gems. 1000 Gems? Ja, und nee. Ich lasse die anderen Pets einfach mal drin. Okay. Weil ich mir bei den anderen Pets nicht sicher bin. So. Verlassen wir mal. Jetzt, jetzt, sind da Millionen drin gewesen. Okay. Oh, waren das 187 Millionen Gems? Kann das sein? Ach, keine Ahnung. So. Hier packen wir dann auch wieder ein paar Cyber Bunnies. Okay. Cookie gebannt hatten wir schon. Cookie gebannt. War schon, also verlassen wir. 187 Millionen. Danke. Das ist mal eine Menge. 187, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Millionen. War das vorhin auch 187 Millionen? Krass, vielen lieben Dank für die 187 Millionen Gems. Na gut, dann packe ich auch noch meinen Lucky rein. Ja, ich warte, bis meine Transaktion completed ist. Darf ich jetzt? Please? Hier wieder alle Pets nicht gelockt. Und 1,8 1 Million äh, 870.000 Gems. Vielen lieben Dank für eine Million 870.000 Gems. So. Dankeschön dafür, dass gestern gesagt, dass jedes Dark-Matter-Pad für eine Million verkauft wird. Habe gerade 11 Millionen Dark-Matter-Pixel-Würfen gemacht. Ja, also, ich habe zumindest immer eine Million reingesetzt und die wurden mir weggekauft wie Butter. Deswegen, alleine dafür taugen sie schon, wenn man sie schon in der Pad-Collection hat. Und dann deposite ich einfach nochmal hier ein paar Luckys und ein paar Cyber Bunnies. Wie gesagt, ein Cyber Bunny geht gerne mal für eine Million Gems weg. So, nächste Bank. Krass, hier sind auch wieder viele YouTubes drin. Ich habe gerade überlegt, ob das dieselbe ist wie vorhin, aber nein, das sind Scarecrow Cats einfach. Kranke Bank. Hier sind dann. Das Pad ist nicht gelockt. Das durfte ich mir jetzt nehmen, den Anime Corgi. Aber ich gehe mal davon aus. Hier auch der Party Dog. Dass das einfach verpeilt wurde, diese äh, Pads zu locken, oder? Deswegen, ich nehme mir die mal nicht raus. Weil das ist eine ziemlich volle Bank. Und ich verstehe, dass man keinen Bock hat, alles, was in seiner Bank ist, äh, zu locken. Das war meine Bank. Du hättest alles nehmen können, Conny. Ach so, okay. Ja, ich, ich will immer nicht zu viel nehmen. Ich werte es zwar als Einladung, mir alles zu nehmen, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich Leute scamme, weil sie es nicht wussten. Deswegen bin ich da mal sehr vorsichtig. Warte, 187 Billion Gems. Das ist ein Zeichen, oder? Nehme dir. Nehme dir die Exclusive und die... G alles klar, vielen lieben Dank. Oh mein Gott. Krass. Okay, dann nehme ich mir die. Nightfall Ram. Ich wusste nicht mal, dass es so ein Pet gibt. Ein anime Corgi. Und warte, dann gab es noch ein Party-Dog. Und, äh, warte, hier waren noch Lucky-Pets. Darf ich die Lucky-Pets jetzt auch nehmen oder nicht? Schreib's erstmal in den Chat rein. Dann nehme ich noch 18700. 0, 0, 0, 0, 0. So viele Gems. Krank. Ja, okay, danke schön. Dann habe ich viel mehr Pets, die ich jetzt verschenken kann. Okay, dann geht das Pets verschenken weiter, Leute. Danke, danke. Vielen lieben Dank. Steini der Echte. Beziehungsweise. Koala 1 im YouTube-Chat. Hoffe ich einfach mal, dass du das bist. Wenn nicht, dann ist das RIP. Dann ist das richtig RIP, wenn einfach jemand im YouTube-Chat sich jetzt als Steine der Echte ausgibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt in Ordnung geht. So ich withdraw 50 Pets? Pony, der Weihnachtsmann. Weihnachten ist noch nicht. Aber die anderen Pets lasse ich mal drin. Ich will jetzt nicht zu viele nehmen. Das ist mir irgendwo unangenehm, wenn ich zu viel rausnehme. Das sieht auch wieder nach einer Bank aus, aus der ich rausnehmen darf. Aber hier sind auf jeden Fall nicht die 187 Gems. Die 187 Gems sind ja... Das Zeichen, dass ich mir Sachen rausnehmen kann. Das ist meine. Nimm alles. Ah, cool. Ich darf alles nehmen. Okay. Okay, vielen Dank. Dann nehme ich die auch. Aber ich wollte jetzt wieder Sachen reinpacken. Ich wollte wieder Sachen reinpacken. Habe ich eine Hydra Cat? Ich glaube, ich habe eine Hydra Cat nicht mal in meiner Pet Collection in Dark Matter. Ein Astral Axolotl? Vielleicht. Aber okay. Die anderen Sachen. Du sagst, ich nehme. Soll ich alles nehmen? Warte mal. Nimm alle. Okay, ich nehme einfach alle raus. Dankeschön. Dann habe ich wieder andere Pets zum Verschenken. Braucht die nicht. Ja. Oh, lol. Ich habe welche vergessen. Bin ich, bin ich blind? Ich bin blind. Dankeschön. So. Und dann Jojo -Jo 2008. Jetzt aber mal eine Bank, in die ich was rein verschenken soll, bestimmt. 187 Gems? Natürlich nehme ich gerne die 187 Gems. Dankeschön. Du bist nett. Dankeschön, Ricardo. So, und jetzt kann ich aber. Ah! Nein! Jetzt habe ich beide Einladungen angenommen. So. Aber erst bei Jojos Bank. So. Deposit. Jetzt kann ich hier wieder mehrere Luckys reinpacken. Ich habe ja wieder so viele. Dann hiervon ein bisschen was. Warte mal, sind das hc pets gewesen? Ich weiß es nicht. Ich packe auf jeden Fall meinen HC-Hedgehog rein. Schadet ja nicht. Die ganze Bank ist für dich von mir und Call of Colors. Okay, danke. So, die Bank verlassen wir. Dann gehen wir in die von Jux 2020 rein. Da sind wieder ein paar nicht. Und die anderen sind gelockt. Ich werde das jetzt als Einladung. Ihr wisst Bescheid. Also nehme ich mir die jetzt die nicht gelockten Rich Cats raus. Dankeschön. Dann habe ich wieder mehr Pets zum Verschenken. Ich meine, die Rich Cats sind ja immer noch gute Pets, die einige gebrauchen können. Ich weiß halt nur nicht, ob... Oh, Leute, jetzt habe ich wieder die 187 Gems vergessen. Dankeschön. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob ich es immer in die richtige Bank reinlege oder nicht. Ich mache es einfach per Zufall in irgendwelche Banken. Dann kommt jetzt die Bank, der, aus der ich mir alles rausnehmen darf. Wirklich? Das ist ein... Okay, Dankeschön. Withdraw. Aber ich pack trotzdem was rein. Dann Warte, waren das jetzt Million? Das waren Millionen, ne? 1,870, 0,00. Glaube ich zumindest, dass es 1,87 Millionen waren. Also 1,87 Millionen. Jo. Okay, ich packe jetzt aber trotzdem. Ich packe trotzdem jetzt die Lucky Pets rein. Es <lacht> kann nicht sein, dass ich nur noch nehme und nicht mehr gebe, Leute. Bitte sehr. Okay, so. Adopt Me hatten wir vorhin schon. Und hier sind. Okay. Vorhin waren aber keine Exclusive Pets drin. Dann gehe ich davon aus, dass die jetzt wirklich für mich drin sind. 1,87 Millionen Gems. Dankeschön. Aber ich habe keine Ahnung, wer Play With Me Adopt Me ist im Chat. Aber warte, die hier nehme ich mir. Die lasse ich jetzt einfach mal drin. Ah ja, und es gab ja 1,87. Gems. Alter, ich werde gerade so reich durch euch. Ich wollte eigentlich Pets verschenken, Leute. Ich. Ich habe eigentlich rausgenommen, aber jetzt packe ich trotzdem wieder rein. Komm, machen wir so. Packen mal die Pads rein. Ist bei dir der Collect Interest Button da? Ich guck mal nach. Ich kann ja mal wieder Zinsen sammeln. Ich habe ja jetzt sogar ein paar also eine Menge Gems von euch bekommen eigentlich. Also gehe ich mal in meine Bank rein. Dann Deposit. Deposit. So. Die Settings. Hier ist er nicht. Ähm, Upgrades. Hier steht immer noch was von Zinsen. Aber wo sind die Zinsen, Leute? Hallo? Okay, man kann keine Zinsen mehr einsammeln. Danke, Preston. Hä? Äh, dann gibt's ja gar keinen Grund mehr, äh, hier was reinzupacken. Gut, dann nehme ich meine Gems wieder raus. <lacht> Lol. Kannst du mir bitte Pets geben? Ja, wenn du mir eine Bankeinladung schickst und lock bitte alle Pets, die ich nicht haben darf. Vorher. Ist das wieder eine Einladung? Karl Sonnenschrein schreibt, nein. Preston hat uns gescampt. Ja. Ist das jetzt wieder für. Mich? Ich, ich. Sie sind 1000 Pets drin und 187 Gems. Ich, wegen den 187 Gems gehe ich davon aus. Ich nehme mir den Party Dog. Ich lasse mal die Pixel Demons drin. Weil die Pixel Demons kann man ja. Obwohl, du hast so viele. Ich lasse sie trotzdem drin. Und die habe ich safe vorne reingepackt. Ich lasse den Rest einfach mal drin. Aber ich nehme mir die 187 Gems. Dankeschön. Und ich packe trotzdem jetzt wieder drei Luckys rein. Ja, gut. Ich warte. Ich habe gewartet. okay. Ich muss länger warten. Ich habe dich nochmal eingeladen. Du kannst meine Pets nehmen. Okay, ja, oh, deine Bank kommt gerade auch als nächstes. Ich wollte gerade sagen, das hast du vorhin schon geschrieben, aber jetzt ist deine Bank dran. Ich darf mir die Pads nehmen, also vielen Dank, dann nehme ich mir die Pads raus. Die Hedgehogs lasse ich mal drin, weil die nimmt mir, glaube ich, keiner mehr ab. Wobei, das sind, das sind Event-Pads. Trotzdem, ich lasse sie einfach mal drin. Danke, vielen Dank für die Pads. Super nett von euch. Wie heißt deine Bank? Ich heiße in Roblox, Roblox Conny. So, Victor334PC. Jetzt aber. Alter, das ist wieder eine Einladung, dass hier ungelockte Exclusive-Pets drin sind. Kannst meine Pets. Kannst alles nehmen. Okay, ich nehme aber auch, aber nicht die Gems. Die Gems nehme ich auf jeden Fall nicht. Aber danke für die dark Matter rich cats Okay, ich lasse die Luckys drin, weil ich Luckys verschenke. Ich muss jetzt die Luckys, die ich geschenkt bekommen bloß loswerden. Ich nehme mir keine Luckys mehr raus. Ähm, ich packe jetzt Luckys wieder rein. So, es ist super nett. Vielen Dank, dass ihr mir so viele Pets gebt. Aber ich will verschenken, Leute. Ich will verschenken. Ihr könnt mir jetzt nicht immer so viele Pets schenken. Obwohl, wir sind schon bei der dritten Bank. Jetzt muss ich eigentlich richtig reinlegen. 187.000. Okay. 187.000.000. Die Pets dürfte ich mir theoretisch nehmen, aber ich lasse jetzt. So. Danke für die 187.000 Gems. Und du bekommst von mir jetzt noch mehr Lucky Pets, als die anderen bekommen haben, weil ich jetzt zu so viele habe. Deposit. Du bekommst von mir einfach jetzt einen ganzen Satz zum Shiny machen. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Und ein bisschen hiervon. So. Deposit. Eigentlich kannst du die Gems. Bei Gems habe ich jetzt einfach die Regel, es muss mit 187 anfangen. Weil sonst kann ich es sehr schlecht nonverbal wissen. Habe ich jetzt reingepackt? Ja, ich habe reingepackt. Okay. Vielen Spaß mit den Pets. Und weiter geht's mit der nächsten Bank. bestehend aus ganz vielen Xen im Namen. 187000 Gems. Dankeschön. 187000. Kannst du mir bitte Pets geben? Hab dir eine Einladung geschickt. Roblox. Okay, jojo. Yo, yo. Du bist dann bestimmt gleich dran. Deposit. So, komm, dir packen wir einfach jetzt mal eine Party Cat rein, weil wir heute mal so sind. Du bekommst dann hier noch ein paar Luckys. Bitte sehr. So, Bank verlassen. Jetzt ist Just drin. Oh, bei Just. Just, du hast was in den Chat geschrieben vorhin. Ich weiß es aber nicht mehr. 187 Gems. Eine Rich Cat. Die, jetzt ist die Witch Cat hier. Okay. Nee, Just hat nichts in den Chat geschrieben. Nee, er war vorhin schon dran. Aber okay, ich nehme mir die 187 Gems. So, du bekommst ein paar Luckys. Ein paar hiervon, ein paar hiervon und natürlich noch die cyber -Bunnys. Die vergesse ich sonst noch. Heiße also De Demi-Boss, bin neben dir. Darf ich bitte Pets? denn Schick mir einfach eine Bankeinladung. einladung ähm, Ja, Overwatch ist auch nice. Okay, so, ohne Zahn ist als nächstes dran. Das ist eine nicht gelockte Bank, aber ich bin mal gutmütig, gehe davon aus, dass die Pets jetzt nicht für mich sind. Und vor allem auch, weil ich jetzt aufhören muss, so viele Pets entgegenzunehmen, sondern einfach mal ein paar Luckys verschenken muss hier. Bitte sehr. Und vielen lieben Dank an alle Leute, die mir heute Pets geschenkt haben. Das ist super cool, weil ohne euch könnte ich gar nicht so viele Pets jetzt an andere verschenken. So, Deposit. So, sieben Pets. Und dann verlassen wir die Bank wieder. Und rein in die nächste Bank. Und 187 Billion Gems. Dankeschön. Okay, vielen lieben Dank. Eine Billion und 870. Oh, richtig tippt. 70 Millionen Gems. Vielen lieben Dank. Du bekommst jetzt meine Cyber Bunnies, die Luckys, die Rich Cats. Und noch so ein Lucky. Und noch so eine Helikopterkette. So, bitte sehr. Kein Problem. Vielen lieben Dank, Koala. Habt ihr eine Einladung geschickt? Jojo, ich gehe gerade die Einladung alle durch. Hier haben wir dann einen Spam-Namen. Und da packen wir dann ein bisschen was rein. Bitte sehr. Es ist krank, wie lange ich verschenken kann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so viele Pets noch verschenke. Aber ich verschenke immer noch Pets. Und es kommen jetzt auch immer wieder neue Einladungen rein. Aber es geht, es läuft. Und da unten ist die Einladung von Roblox, der vorhin in den Chat geschrieben hat. Wir sind jetzt wieder Pets nicht gelockt, aber lassen wir einfach mal dabei. Wobei, ich hätte eigentlich auch keine Lust, so viele Pets zu locken. Das ist wahrscheinlich so eine äh, Bank, die einfach zugemüllt ist, so eine Messi-Bank. Haben wir ja auch bei Crafter so eine Messi-Bank. Hab keine Bank. Okay, wenn ich gleich keine Bankeinladung mehr hab, können wir nochmal drüber nachdenken. So, Roblox, du wolltest vorhin Pets haben, also bekommst du Pets. Du bekommst zwei hiervon. Du bekommst fünf hiervon, Eine hiervon und... Mh, ja, einen hiervon. So, ich verlasse jetzt diese Bank und weiter geht's mit Turbo TurboTill 2. Ich kriege immer mehr Einladungen. Das ist wieder eine Bank, aus der ich nehmen darf. Ich sehe schon 18,7000 Gems, also 187. Okay, vielen Dank. Ich gönne mir die Pixelwölfe. Dann kann ich wieder ein paar dark matter das sind jetzt sogar gute Dark-Matter-Pads, noch dazu hier reinpacken. 18,7000 Gems. Gems? Ich habe dich nochmal mit Stein der echt eingeladen. Du kannst dir die Gems nehmen. Okay, dann werde ich das gleich als nächstes machen. So, du bekommst von mir einen Dark Matter Turkey. Und... Oh, die Lucky's werden wieder knapp. Aber nicht so schlimm, nicht so schlimm. Es, es muss auch irgendwann ein Ende haben, Leute. Es muss irgendwann ein Ende haben. Ich kann jetzt nicht äh, unendlich lange Pets verschenken. Ich habe zwar Spaß daran irgendwo, aber der Tag ist leider auch nicht unendlich lang. Okay, Stein der Echt. Ich nehme dich jetzt an und nehme mir dann die Gems. 7 Billion? Ist das dein Ernst? Ich wollte Pets verschenken. Ich wollte jetzt nicht reichen. Am Anfang des Streams hatte ich 7 Billionen Gems. Wartet mal. Okay, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 Billion Gems. 7 Billion Gems. Gehe ich auf Withdraw. Jetzt habe ich 16. 16 Milliarden Gems. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Und mach das. 18,7 Millionen. Vielen lieben Dank. Es geht immer weiter. Auch 18,7 Millionen Gems sind super viel. Nur weil ich gerade 7 Millionen bekommen habe, heißt das nicht, dass das jetzt wenig ist. Das sind viele Gems. Weil, um die normal zu erspielen... Achso, es sind 18,695610. <lacht> Alles klar. Ich... Sputzi der Held. Schreib mal rein. Ob ich mir diese Pets hier rausnehmen kann aus den ersten zwei Reihen. Oder ob ich dir lieber welche reinpacken soll. Schreib's mir mal bitte in den Chat. Aber was ich gerade sagen wollte. So viele Gems zu erspielen, also ohne Traden, dauert Ewigkeiten. Wirklich Ewigkeiten. Jetzt sind ja sogar die Lucky Blocks weg, mit denen es noch ein bisschen schneller ging. Wieder da. Willkommen zurück, Skelet. Spurzi der Held, schreibt aber, glaube ich, nichts in den Chat. Also lasse ich es einfach dabei. Danke für die Gems. Vielen lieben Dank. Und ich deposite dann zwei Luckys. Ein davon, ein davon, ein davon, ein davon. Bitte sehr. Conny, hättest du ein paar Gems für mich, damit ich den Secret Room freischalten möchte? Wie viel hat der Secret Room nochmal gekostet? Könnt ihr mir das in den Chat schreiben? Ich hab's wieder vergessen, wie viel der kostet. Also der Secret Room, der, der war doch nicht mit Gems. Also falls du den meinst, der da hinten ist in der Hardcore-Welt. Hm, 250 Millionen. Ja, schreib mir einfach mal, in, äh, welche Namen du hast. Preston will, dass man schwer Gems bekommt. Ja, Preston will das. Preston will, dass Gems an Wert gewinnen, damit er natürlich mehr Gems verkauft. So. Pixelwölfe. Davon habe ich noch... Ja, hier. Die letzten zwei Luckys. Da oben habe ich noch einen goldenen Lucky. Okay. Ich brauche 200 Millionen Gems. Und wie heißt du? Für Tier 3-Bank. Langsam wird's knapp. Ist das jetzt eine Einladung, dass ich mir die rausnehmen da kann oder darf ich nicht? Oh Gott. 1, 2, 3, 4 Louis. Okay, wir machen jetzt erstmal 1, 2, 3, 4 Louis XD. 1, 2, 3, 4 Louis XD. Du bekommst von mir 250 Millionen Gems. Bitte sehr. Aber das reicht dann auch. Weil Gems verschenken mache ich eigentlich sehr ungern. Wie viel ist das Gift? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so der Traden-Typ. Komm, ich packe jetzt einfach Pixelwölfe rein. Und den Lucky. Und oh, dann wird's knapp. Dann wird's knapp, Leute. Ich habe jetzt nur noch die Pixelwölfe zum Verschenken. Ich lasse die Scary Cat hier drin, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich die rausnehmen darf. Patrick, die Paprika hatten wir, glaube ich, vorhin schon. Aber nochmal danke für die 187 Gems. So. Wer die 187 nicht ehrt. Ist die 187 Billion nicht wert? So, bitte sehr. Natürlich warte ich, bevor ich da Pets reinpacke. Habe noch ein großes Geschenk. Leute, es reicht. Ihr könnt mir auch wann anders noch Geschenke machen. Wir müssen aber fertig werden. Ohne Zahn hatten wir auch schon. Das weiß ich noch, dass wir ohne Zahn hatten. Aber ohne Zahn habe ich die 187.000 Gems reingepackt. Okay, danke schön für die 187. 1000 Gems. Ohne Zahn. Oh, warte, jetzt sind hier noch 187 drin. Ist egal, wir depositen jetzt einfach ein bisschen hiervon. So. Wie kann ich dir Pads geben, Conny? Indem du mir eine Bankeinladung schickst und die Pets ungelockt dort reinpackst. Aber jetzt muss ich hier durchspeeden, Leute. Ich speed jetzt durch. Wir müssen hier fertig werden. Ich packe jetzt nur noch ein paar Pets rein, die ich halt habe. Es werden nicht mehr die besten sein, weil ich die besten Pets gerade rausgespammt habe und ich kriege immer mehr Einladungen von euch. Ihr, ihr seid zu wild, Leute. Ihr seid einfach zu wild. So, Vivi. So, Vivi, du bekommst von mir jetzt... Du bekommst du mir jetzt eine cat Bitte sehr, Vivi. Zwei Pixelwölfe. Den Elias Nator. Was war's? Elias Nator. Alles klar. Deposit. Ja, jetzt gehen mir hier die Pets aus langsam. Ach, hier oben. Ja, gut. Dann packe ich noch ein paar davon rein. Klar. Dann packe ich noch ein paar davon rein. Die habe ich ganz vergessen. So. Stein der Echte. Du hast mir nochmal eine Einladung geschickt. Ist das dein Ernst? Du hast es ja vorhin reingeschrieben. Aber das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du schenkst mir ein Huge Pet, eine Huge Scarecrow Cat? Wirklich? Du hast mir schon so viel gegeben. Doch, habe genug. Okay, wir kümmern uns erstmal um noch einmal Roblox. Du bekommst von mir jetzt 200 Millionen Gems. Komm, das ist jetzt eine Ausnahme. Und ich werde jetzt... Das sind 20 Millionen. 200? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 200 Millionen Gems. Ich werde aber sonst keine Gems verschenken, Leute. Gems verschenke ich normalerweise nicht. Hier machen wir eine Ausnahme. Ich verlasse die Bank wieder. Aber ist das dein Ernst, Stein der Echte? Ich darf mir eine Huge Scarecrow Cat nehmen. Für Conny. Als ob. Vielen lieben Dank. Oh mein Gott, damit bin ich meiner, äh, ja, meinem Huge-Pet-Full-Team einen Schritt näher. Mein Ziel ist es ja, 22 Huge-Pets zu haben, bis ich halt die Pet-Collection, wo ist denn die Pet-Collection? hier? die Pet-Collection voll habe. Bis ich 1000 Pets in der Pet-Collection habe, möchte ich 22 Huge-Pets haben, damit ich mich nie wieder darum kümmern muss, viele Dark-Matter-Pets zu haben. Weil wenn man ein Team aus Huge-Pets hat, dann kann ich alle weiteren Huge-Pets, die ich habe, immer gerne verschenken an euch. Aber bis dahin verschenke ich keine Huge-Pets. Soll ich dir Pets zum Verschenken geben? Es wäre echt nett, aber ich möchte jetzt langsam fertig werden werden mit dem Verschenken. Also vielen lieben Dank, wenn ihr, mir, wenn ihr das machen wollt. Ihr könnt das auch gerne noch offscreen machen. Einfach so nebenbei mir Einladung schicken. Aber ich will jetzt durchgehen. Ich gehe jetzt nur noch ganz schnell die Einladung durch. Ich hoffe, dass wir fertig werden. 187 Gems. Dankeschön dafür. Kommt dann noch der hier. So, ich packe jetzt alle Pets, die ich hier unten noch übrig habe, rein. Ich brauche Pets, heißt es Sakias 100. Dann kommst du ein bisschen spät. Ich nehme natürlich noch die 187 Pats, äh, Gems. Dankeschön, Turbo till 2. So, aber ich habe an viele Leute jetzt schon doppelt und dreifach Pets gegeben. Und manche Leute haben noch keine bekommen, weil sie mir zu spät Einladungen geschickt haben. Um, aber es gibt jetzt noch ein paar He Dark Matter Helikopter Cats. So, Lewis. CXC. Alter, was ist das für eine Bank, Louis? Er hat mein Ziel schon erreicht. Er hat so viele Huge Pads, wie ich haben möchte. Oh mein Gott, Louis, das ist mal ein Flex. Ja, ich glaube, du erbringst das gar nichts, wenn ich jetzt so eine helikopter reinlege. Das war, glaube ich, nur zum Flexen. Aber es lädt. So, ich gehe dann wieder raus und sobald ich Snickers Frogs Einladung hier. Ja. Hör ich auf. Also, ich mache noch die drei Banken und die, in der ich gerade drin bin. Darf ich mir den Scary Corgi rausnehmen? Es sieht wieder nach aus, als ob ich mir den rausnehmen darf. Okay. Dankeschön, Rio. Vielen lieben Dank. 187 Millionen Gems und eine He äh, Helikopter -Kett. Und ein Scary Corgi. Vielen lieben Dank für das Exclusive Pad. Ich pack dir jetzt auch noch eine Helikopter rein. Und ja, ich warte natürlich, Roblox. Ich warte. Ich warte immer noch. So. Okay. Und jetzt nur noch die anderen drei Einladungen hier. Da packen wir dann jeweils nur noch eine helikopter cat rein. Und dann war's das für heute. Im nächsten Pet Simulator Xtreme werde ich dann wieder mehr Pets verschenken. Das ist echt wild, was hier abgeht. 187.000 Gems. Danke schön für die 187.000 Gems, Lenok. Danke schön, vielen lieben Dank. Oh, ich habe eine helikopter cat weniger, als ich dachte. Okay. So, und dann Roblox Ben HD als letzten, indem ich noch was reinpacke. Für heute. Deposit. Und dann bekommst du von mir halt noch ein Turkey. Und. Sind wir mal so heute noch eine Partycat für dich? Bitte sehr und das wär's dann mit Pets verschenken für heute. Ich werde im nächsten Livestream, wenn ich genug Pets zum verschenken habe, natürlich wieder Pets verschenken. Ihr kennt mich doch. Aber ihr könnt jetzt schon mal auf das eingeblendete Video klicken. Ciao!